So Freunde, wir sind jetzt in Bangkok. So, Freunde, es ist so dermaßen, ja, hier ihr glaubt es gar nicht. Wir gehen jetzt mal kurz rein, während es noch hell ist und heute Abend. Wie muss das jetzt sein, oder? ist hier Ja, das wird richtig gut. Freunde, das war jetzt unsere letzte Nacht in Bangkok. Wir verabschieden uns jetzt hier aus dem Infinity Pool, genießen jetzt wirklich noch diese grandiose Aussicht, oder? Und äh, dann machen wir uns schon auf dem Weg morgen Abend in den schoner Park. Wenn ihr das nächste Video und die anderen folgenden Videos aus Thailand nicht verpassen wollt, dann klickt jetzt auf Abonnieren und dann sehen wir uns schon sehr bald wieder. Bis Ciao!